Herzlich willkommen zur Einführung in die Themen Green Chemistry und Green Engineering sowie den Übertrag auf Bioraffinerien und Best-Practice-Beispiele. Im ersten und zweiten Teil gehe ich auf Green Chemistry und Green Engineering ein. Beides sind Tools, die einen sehr übersichtlichen und anwendbaren Rahmen für neue Entwicklungen und Prozesse, aber auch für eine Anpassung bestehender Prozesse geben. Im dritten Teil schauen wir uns kurz an, was eine Bioraffinerie ist und wie bereits heute eine Einbindung von biobasierten Chemikalien erfolgt oder erfolgen kann. Danach zeige ich Ihnen zwei Best-Practice-Beispiele und Ansätze, wie diese noch weiter in Richtung Bioraffinerie entwickelt werden können. Am Ende ich fasse ich kurz zusammen. Green Chemistry gibt einen Rahmen vor, unter welchen neue Produkte entwickelt oder bereits bestehende Prozess- und Syntheserouten in Richtung CO2-Neutralität entwickelt werden können. Die Prinzipien reichen von der Vermeidung von Müll bzw. der Vermeidung von Nebenströmen, die in weiterer Folge prozessiert werden müssen, über die Anforderungen an Chemikalien bis hin zur Vorgabe, dass Analysen in Echtzeit durchgeführt werden sollen. Welche Anforderungen werden beispielsweise an Chemikalien gestellt? Nun, sie sollen bzw. sie dürfen weder für Menschen noch für die Umwelt toxisch sein. Sie sollen sicher sein und außerdem aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden. Weiters soll der Materialoutput, hier bereits auf Atome heruntergebrochen, maximiert werden. Ähnliche bzw. zum Teil auch gleiche Vorgaben findet man in dem Regelwerk Green Engineering. Dieses Regelwerk geht aber weiter. Es sind beispielsweise Design, Bau, Inbetriebnahme und der Betrieb von Fertigungsanlagen inkludiert. Die übergeordneten Ziele von Green Engineering sind die Vermeidung der Umweltverschmutzung, die durch den Bau und den Betrieb einer Anlage verursacht wird, die Minimierung der Exposition der menschlichen Bevölkerung gegenüber potenziellen Gefahren einschließlich der Verringerung der Toxizität, die verbesserte Material- und Energienutzung während des gesamten Lebenszyklus von Produkten und Prozessen sowie die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Effizienz und Lebensfähigkeit. Beide Prinzipien, Green Engineering und Green Chemistry, kommen in der idealen Bioraffinerie zum Einsatz beziehungsweise wird hier bereits der Forderung nach der Verwendung erneuerbarer Ressourcen Rechnung getragen. Gleich wie in einer konventionellen Erdölraffinerie wird in einer Bioraffinerie ein Rohstoff zu Energie und Produkten umgewandelt. Nur werden in einer Bioraffinerie erneuerbare Rohstoffe verwendet, wie beispielsweise Holz. Basierend auf dem Rohstoff sind adaptierte oder neue Technologien für die Umwandlungs- und Aufbereitungsprozesse notwendig. Biomasse ist sehr komplex und heterogen. Sie sehen hier einen Auszug aus verschiedenen Rohmaterialien, die in einer Bioraffinerie verarbeitet werden können. Nach der Umwandlung dieser biobasierten Rohstoffe entstehen Produkte sowohl als Energie in unterschiedlichen Formen und Materialien. Beide, sowohl energetische als auch stoffliche Produkte, müssen mit konventionellen, aus Erdöl hergestellten Produkten konkurrieren. Wir können hier drei Szenarien definieren, wie biobasierte Materialien in bereits vorhandene Prozesse und Prozessrouten integriert werden können. Als erstes möchte ich die Drop-In-Chemikalien bzw. Substanzen nennen. Diese sind solche, die genau die gleichen physikalischen Eigenschaften haben, wie jene aus fossilen Rohstoffen hergestellt wurden. Ein Beispiel dafür ist Ethylen, welches sowohl aus erneuerbaren Rohstoffen, wie beispielsweise Zuckerrohr oder Holzchips, aber auch aus fossilen Rohstoffen, wie beispielsweise Rohöl oder Erdgas, hergestellt werden kann. Sie sehen hier, dass die Prozesse, die zum Ethylen führen, zum Teil wirklich dieselben Prozesse sind. Schauen wir uns aber diesen biobasierten Weg an, so sehen wir, dass wir zum Teil auch neue Prozesse wie beispielsweise die Fermentation entwickeln müssen. Bei den Drop-in-Chemikalien sehen Sie, dass die Anzahl der zur Herstellung von Ethylen verwendeten Prozessschritte aus beiden Rohstoffen ident ist. Ein smarterer Weg, biobasierte Chemikalien in bestehende Prozessrouten zu integrieren, sind die sogenannten Smart Drop-in-Chemicals. Diese Chemikalien schaffen es, mit einer geringeren Anzahl an Prozessschritten aus biogenen Rohstoffen dieselbe Substanz herzustellen wie herkömmlich aus fossilen Rohstoffen. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von Epichlorhydrin. Neben den Drop-in und den Smart-Drop-in-Chemikalien, die wie schon gesagt, egal aus welchem Rohstoff, ob er biogen oder fossil ist, hergestellt werden, gibt es die sogenannten Dedicated-Chemikalien. Diese Chemikalien sind Chemikalien, die nicht über die Route der fossilen Rohstoffe hergestellt werden können, sondern ausschließlich aus biogenen Rohstoffen hergestellt werden können. Ein Beispiel hierfür ist N-Methyl-2-Pyrolidon, kurz NMP genannt. Dieses NMP wird aufgrund seiner Polarität und der thermischen Stabilität häufig als Lösungsmittel verwendet. Ein biobasierter Counterpart dazu ist das Kyrene, das aus tatsächlich minderwertiger Biomasse, wie beispielsweise Sägemehl oder nur synthetisiert wird. Neben diesen Beispielen, die wirklich so klare Beispiele für einen Drop-in in bestehende Prozessrouten gibt, gibt es Prozesse oder Industrien, die bereits auf biogenen Rohstoffen oder äh, basieren und grundsätzlich keine Reststoffe generieren. Das beste Beispiel hierfür ist wohl die Zuckerrohr- oder Zuckerrübenverarbeitung, wie Sie das alle kennen, hin zu unserem täglichen Zucker. Sie sehen hier am Beispiel der Verarbeitung von 10 Tonnen Zuckerrohr, welche Menge an Energie einerseits im Verwandlungsprozess benötigt wird und andererseits auch welche Ströme die Produktionsstätte verlassen. Alle austretenden Ströme sind Wertstoffströme. Die Energie, die wir zuführen, ist nach wie vor vorwiegend Erdgas. Welche Strategien es für den Umstieg auf Energien aus Erneuerbaren gibt, wird in anderen Einheiten diskutiert. Was ich noch sagen müsste, auch wenn die Zuckerproduktion bereits ausschließlich Wertströme verlassen, hat dieser Prozess weiteres Potenzial für eine noch höhere stoffliche und energetische Nutzung, wie sie hier dargestellt sehen. Als letztes und zweites Beispiel möchte ich die Zellstoffkochung herzeigen. Die Papierindustrie wird immer wieder als integrierte Bioraffinerie genannt, und kann vor allem aufgrund der sehr hohen Produktionsvolumina einen wesentlichen Beitrag zur biobasierten Chemikalien oder zu einem Umstieg auf eine Bioökonomie leisten. Sie sehen hier in einem Blackbox-Model dargestellt die Zellstoffkochung. Die Verarbeitung des Zellstoffs bzw. die Aufbereitung in der Papiermaschine ist nicht dargestellt. Von besonderem Interesse sind nun Stoffe, die bisher keiner Nutzung unterliegen. Während das Lignin als Brennstoff in der Chemikalienrückgewinnung -Rückge verwendet wird und damit mengenmäßig zum wichtigsten biogenen Brennstoff wird, sind Carbonsäuren oder auch Hydrolysate aus der Holztrocknung von Interesse für die Herstellung von einerseits energetischen Produkten wie Biodiesel und andererseits für die chemische Synthese über die Synthesegasroute. Klar ist, dass für jedes Upgrade dieser, dieser Substanzen Energie benötigt wird. Das Design in von Erneuerbaren ist daher ein Muss für die Entwicklung neuer Prozessrouten und ähm, in dem Fall auch Chemikalien. Wir haben uns die Prinzipien von Green Chemistry und die übergeordneten Ziele von Green Engineering angeschaut. Weiters habe ich vorgestellt, wie bereits biobasierte bio Chemikalien in bereits bestehende Prozesse eingebunden werden können und wie diese konventionellen Chemikalien zum Teil auch überlegen sind. Abschließend haben wir uns zwei Produktionsprozesse wirklich im groben Überblick angesehen und das Potenzial für einen erhöhten Output im Sinne von Energie und Material angesehen. Damit bin ich am Ende und danke Ihnen für Ihr Interesse.